Willkommen zurück zu und Factor! Kommen wir zu unserer Lieblingsstelle im Programm und zwar der Zuschauerquizrunde. Hallo Kleines! Was willst du? die Zone bei einem Ferzenloch, Loch, wenn man ganz in der Nähe ist. Ich habe einen Freund und bin Veganerin. Äh, okay, wenn du meinst. Hey, du da! M meinst du mich? Ja, willst du eine Frage beantworten? Oh yeah. hm. Nein, lassen Sie mich in Ruhe. Okay, zurück zur so.